Wenn ich am Telefon Syrer frage, wie es ihnen geht, antworten sie meist mit einem Wort. Aishin, wir leben. Und das ist viel. Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist auf der Flucht. Wer also noch am Leben ist, vielleicht sogar in seinen eigenen vier Wänden, der dankt Gott. Wem sollte er auch sonst danken? Von den vielen inneren und äußeren Kriegsparteien Syriens hat es sich ja offensichtlich keine zum Ziel gemacht, Leben zu retten. Und nach fünf Jahren Dauerbrand behandeln auch wir hier den Konflikt in Syrien eher wie eine Naturkatastrophe. Aber das Töten in Syrien ist menschengemacht, kann also auch von Menschen beendet werden. Die vielen Leute, die da zu uns kommen, fliehen nicht vor einem Tsunami, sondern voreinander.